Heute ein paar Worte zum Thema Barrierefreiheit und Aktionscamp. Ich war vor ein paar Wochen in Lützerath und habe mich an Skillsharing beteiligt und einen Workshop zum Thema Inklusion und Aktivismus gemacht. Das hat in sehr netter Atmosphäre stattgefunden. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, Freundinnen gefunden zu haben, die mich dorthin begleitet haben, denn mit meinem Rollstuhl wäre ich ansonsten nicht weit gekommen. Die Menschen vor Ort machen sich schon darüber Gedanken, wie zugänglich der Ort ist und haben zum Beispiel angefangen Wege zu bauen. Doch der Matsch ist ganz schön stark. Hier, ich bin die Spuren, bitte gucken. Hm. mal jetzt Na, es ist echt beeindruckend, wie er sieht das ist. Die <lacht> Ideen werden manchmal ah. umgesetzt. Jemand fängt was an, andere setzen das fort, aber ohne wirklich einen Plan zu haben. Wege wurden zum Beispiel zum Teil zu schmal gebaut. Es wurde nicht berücksichtigt, dass Rollstühle unterschiedliche Breite haben. Aber mit viel Unterstützung konnte ich trotzdem ein schönes Baumhaus äh, besuchen und damit klettern. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Das Haus war sehr schön gebaut, mitten im Camp. Und Gut, dass ich noch meinen alten Rollstuhl dabei hatte, denn einen neuen Rollstuhl, ein Hilfsmittel, worauf ich jeden Tag angewiesen bin, hätte ich ungern dort benutzt, weil der Matsch, der Schlamm macht den Rollstuhl kaputt. Daher das wäre eine schöne Idee im Sinne von Inklusion für Menschen mit Gehbehinderung, die einen Rollstuhl brauchen, die nicht so gut zu Fuß sind. Das wäre super, wenn man, äh, ja, wenn man schon Spendenaufrufe startet für diverse Materialien für die Besetzung, kann man auch nach alten Rollstühle fragen, die man durch den Matsch ziehen kann. Das wäre mal eine Idee für Inklusion, oder? Also mit der richtigen Infrastruktur, mit, der, mit Unterstützung komme ich sehr gerne nach Lützerath wieder. Und Wer weiß, vielleicht verbrauche ich eine ganze Woche im Baumhaus, wenn Räumung ist. Oder wenn wir Luzerat retten und der Frühjahr wieder kommt, das ist auch ein schöner Ort zum ja, für Abwechslung, Abwechslung vom Alltag. Die Kohlebagger sind in Sichtweite und die Umweltzerstörung bedrückend, aber es gibt tolle Menschen vor Ort.